Yo, hi, ich melde mich nur kurz aus der Batcave. Ähm, ich wollte mich für den geilen Support im letzten Video danken. Ich meine, es ist jetzt schon das beliebteste Video, also nicht das beliebteste von den Aufrufen ja, aber das, was im schnellsten aufruf wird generiert. Ähm, ja, danke, übertrieben, danke äh, dafür und, ähm, ja, jetzt könnt ihr auch Spaß mit meinem neuen Video haben. Mein Leute willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal mit dem Liebling Monster". Äh. Ja, es ist ja leid, dass man Nummersteck. Doppelt hört wie beim Gegenbeast Video Obwohl ja ähm, man nicht mehr Doppelt gehört Ich hab's jedenfalls nicht aus meinem Video heraus ähm, aber ja, ähm, wenn man bei mir auf dem Kanal guckt, dann hört man wahrscheinlich nichts Doppelt Aber bei Skylake wahrscheinlich schon Das heißt, es lohnt sich bei mir vorbeizugucken Da willst du dich verarschen? Ja okay, ähm, dann <lacht> spielen wir jetzt äh, Arcade wahrscheinlich Weil wir schlecht sind für Rangliste So, okay, ich rede jetzt 100 Sek der scheiß reden. so also heute das ist das erste mal dass ich auch spiel seit langem und deswegen habe ich auch noch nie echo gespielt deswegen spiele ich heute echo aber davor möchte ich diese lootbox öffnen oh mein gott, wir öffnen auch gut. mal eine lootbox oh mein gott ich hab was alter franker shit habe ich bekommen 150 credits und ein äh, äh, Goldenes skins für äh, meurer Und okay. ja, ähm, und das extreme spielen hat es doch Ja. Dann können wir auch ja über Europa Sprachen lernen. Deutsch nicht vorhanden. Ähm, auch Sorry. wenn ich jetzt äh, Anzo spiele und der jetzt nicht wirklich der so. Obwohl eigentlich doch ne. Hanzo und Genji haben ja auch spezielle Moves, so die die Wand hochklettern können und es keine Fähigkeiten sind. Weil, wenn man Flagge hat und Fähigkeiten benutzt, ähm, dann verliert man die ja direkt. Das ja. Fähigkeiten zum schnell bewegen. Skylight, like, wenn du die Flagge hast und dann irgendwie. Ja, halt, jetzt small, Alter, ich will jetzt hier zocken. Hass mich halt. Ja, ich hasse dich auch, Spaß. Ja, tust du ja. Nein, war nur Spaß. <lacht> Seit der Aurora-Sache bin ich sauer auf dich. Ich hab's für dich, habe ich einen Skin gekauft. Hab ich eigentlich nicht, aber ich habe einen Skin gekauft und der ist geil. Ich hab auch einen für Seniater und noch ein für Äh, Amsterdam. Ja, ich nenne ihn einfach Hamster. Ich heiße doch Roll dieser Rollen der Amsterdam. Der Rack'n'Ball. Ja, ähm, guck dir mal meinen Skin an. Alter, Digga, was ist die denn? Wow, oh, Alter, ich kann fliegen! Oh mein Gott, ich kann fliegen! Oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann nicht mehr fliegen! Das fliegen. Skylight! Ich kann und gefliegen. fliegen, ne? Passt ja perfekt! Schön! Ähm, ja, für die Leute, die sich aufregen, dass meine Farben ein bisschen anders sind, ähm, ich habe mich einfach daran gewöhnt. Also, weil das, ähm, unser Team ist, also unser Team ist eher dieses dunkle Pink oder dunkle Blau für das Gegnerteam. Ja! Ja! Das ist safe ausgeschnitten, kaputt! Ja! So, ich muss mich mal kurz stumm schalten. Immer nur zu gut. Oh mein Gott, ich hab einen Kill, jetzt fühlt mich so krass. Nein. Wow, wow, wow, wow. Wow. Oh, ich fühle mich so krass, weil ich so viele Kills mache. Ah Ja und Hundesäcke gerade weg. Was ist ihre Ulti? Willst du das? Ja okay, wahrscheinlich willst du das, aber was ist die Ulti? Alter, ich mach's. Ich, ich fühle mich richtig krass im Game. Leute, ich auch mal, das wurde jetzt besprochen. Falls ihr es nach dem zehnten Mal laut schreien immer noch nicht verstanden habt, dieses Schokoladenschweinohr-Ding. Ja, du musst auch nicht komplett in dein Headset reinsteigen, Alter, ich schwöre. Ich hab die Flagge... Alter, warum, ist das, warum hat die englische Übersetzung, ja, okay. Wahrscheinlich, Englisch weil Übersetzung, ähm, die, die erst neu ist und dann erst englische Synchron gemacht wurde. Aber wie lange ist das eigentlich schon da? Und schon hier redet jeder rein, Alter. Diese Leute hier, alle Bruder, ja, Digga, das ist so laut. Die so ist, oh. ziemlich gut eigentlich sogar. Es seien halt, ich mir wohl... Was. was, ich hab nur zwei Kills? Glaube ich nicht. Okay, glaube ich doch schon. Ich habe 5 äh, Kills, weil ich so krass bin. Goldmedaille? Nee, Silber. Okay, dann bin ich gar nicht mal so scheiße. L3. Ah, ich kann leider nicht Teleporter und so benutzen. Aber okay, es ist, ist so du. geil mit diesem Fliegen. Ich bin Ich sag, das ist so geil mit dem Fliegen. Ich sterbe. Na, gleich. Schön, dass ich auch gar nicht getroffen habe. Was das muss man. Ich muss mal kurz was bei den Partyanstellungen ändern. Nein. Oh gut, jetzt einfach nur ein Stick Ja gut, ich, ich verkack's komplett lauter, Ich verkack's komplett äh. Leute, ich geb euch noch mal ein Dings, damit ihr Gegner sehen könnt, ne? Wir wissen auch alle, was du meinst du Mistake Ja, fuck, Alter, ich hab's verkackt Töte sich Skylike Bitte bleib, Find wo du bist, ja. weil ich schieß gleich einen Drachen zu dir Eventuell oh. Okay, oh. schieß doch keinen Drachen zu dir <lacht> Äh, wie ist denn das eigentlich ist so mit dem Fliegen? Kann man sich gut bewegen oder kann man sich richtig klar mit dem Fliegen? Äh, ich habe eine Frage: Was ist hier Ulti? Weißt du nicht. Ich will mich will nicht spoilern lassen, ich will es ausprobieren. Dafür ist doch diese Folge da. Ich will diesen neuen Charakter ausprobieren. Was von also hinten kam welche? Aber also ja, Skylike, du bist das. Ich glaube an dich, Skylike. Schön, dass unser Team auch einfach nicht gängig klar gemacht. Okay, <lacht> ich, kann ich kann irgendeine neue Sache machen, und zwar mit den Leuten. Leute, Weißt du, was voll krass wäre, wenn ich die so nach oben schießen könnte, so in den Tod so. War das nicht sichtbar? Stimmt. <lacht> ähm. Ähm. Oder, ich, oder was doch keine, ich kann die so weg tp'n, So zum Spawn oder so. Ich probier's mal aus. Alter, ich probiere gerade mit allem. Oh mein Kraft. Gott, ich bin Reinhard, ich bin Reinhard, ich bin Reinhard. Ich kann einfach die Leute kopieren. Oh mein Gott, wie geil ist das? Denn ich kann einfach Leute kopieren. Alter, ich liebe diesen oh, Game. Ich oh mein Gott, ich liebe diesen neuen Charakter. Oh mein Gott, I love it, I love it, I love it. I love it. Ja moin. Alter, ja moin. Bin ich scheiße. Alter, weißt du was? Ich, ne? ich kann einfach die Leute kopieren. Das ist so geil. Okay, reicht doch mal. <lacht> Nein, ich bin Wieso. Ich weiß nicht, warum ich so rede. Ich sollte damit aufhören. Rieso. Soll Wer ist auf, äh, ist das Rezo? ich so. Schön, dass bei uns einfach irgendein Typ ist. Ich das. Schön, dass ich auch gar keinen Schuss getroffen habe. Das ähm Reinhardt. Ja, jetzt kann ich das nicht mehr. Meine Ultimate muss aufladen. Alter, wieso kann ich sie sehen? Wieso kann ich Reinhard sehen? weil ich äh, ein Seeball auf den gemacht habe. Oh mein Gott, was ein Hecker ist, einfach kommt mir irgendein, Ja, ich bin halt ja gefühl Dinge. der einzige Mensch, der den gut nutzt. Leute, es kann sein, dass diese Folge ein bisschen chaotisch ist, weil. By... chaotisch. Ja. Okay. Wir, wir, wir sind spontane Menschen, müsst ihr verstehen, also ich bin spontan. Ja, ich bin nicht unbedingt richtig. Ja. Du so brauchst 12.000. Ich, ich will mit denen aufnehmen. Warte. Warte. Warte, Sag einfach wieder. Ja, jetzt können wir nicht. aufnehmen. Und wenn Hundesteck mich einmal fragt, ich bin so mitten dabei, ein Video zu schneiden. Er so, Also, er können wir jetzt aufnehmen? Ich so, ja, ich schneide gerade Video, okay. <lacht> ja, sorry, bei mir muss das. So, Alter, also, ich. den die jetzt richtig. Oh mein Gott, X-Mann. Keine Ahnung, mich gerade richtig. Komm, wir beschützen dich. Hundesteck, hol die Flagge! Kann ich nicht, weil ich muss mich um andere Sachen kümmern Ja, wer hat jetzt die Flagge? Hm Alter, Ja hat hab sorry, ich die Flagge? Ja, ich hab's nicht geschafft, weil ich bin nicht daran gewöhnt, die Flagge zu haben. Unser Team muss es schaffen, Alter. Wir haben die so weit... Okay, wir haben die kein Stück weit gebracht. Aber wir haben es immer geschafft, die Gegner mehr oder weniger zu töten. Ich Nein. Okay, ich schaff's vielleicht zum Gegner. Oh, fad, ich das total. Okay, der ist ich nicht weit fahren Oh, unsere Flagge. Bro. Hallo. Unnestake. Hallo. Hallo. Oh, guck mich an. Guck mich an. Skyline! <lacht> <lacht> <lacht> Gut, den? Okay, ich muss ihn nicht mal umbringen, er bringt sich selber um. Das ist schlimm. Digga, was ist denn los? Ich Alter, muss ich das wohl der Gegner die Flagge. Wissen. Ich kann wieder kopieren, ich kann wieder kopieren, <lacht> Gut, Alter. Gut, dann kopi kopier die da. Wen soll ich kopieren? Alter, Junge, wir werden gerade ausgedehnt, ne? Wir werden richtig ja. ausgedehnt! Du <lacht> musst Ja, du sollst kopieren die da. Hast Beschreibung? Die da, die gerade die Flagge erobert hat. Die haben. Die haben das ist mir gar nicht aufgefallen. Wir haben die Flagge. Wir die. Ey, wer gewinnt jetzt? Die oder die? Die. Ach oh, scheiße. Oh mein Gott. das hat nicht passiert. Ich habe einfach gerade irgendwen kopiert, ob ich das heute nicht dumm bin. Skyline, ich also glaube an dich. Skyline, du schaffst das. Ich, ich hab noch nie Sigma gespielt. Nimm die Flagge einfach. Oder nimm nicht die Flagge. Ah. Ja, da, da, da bin ich ja. Oh, ich hab Highlight gespielt. Boah, Hundesreak. Oh. Wir greifen nicht. Alter, oh. Leute, Alter. Er ja, ist ja voll. Er ist so ja sogar Hacker. in unserem Team. Oh, Hundesteak, Was hast du geschafft? Okay, okay Leute. Also, ja. Das sehen wir wieder. Ähm, ja, Skylight spielt wieder. Ähm, <lacht> mit ähm, Echo. Echo. Ey Leute, ich Echo passt so Echo. gut zu mir Erstens, sie hat mein Lieblings... Äh, erstens, sie, sie hat mein Lieblingsnamen aus Star Wars, aus, von den Klonen Also Echo, kennt ihr hier ein Bild von denen Und... sie kann fliegen und ich heiße Skylike, also... ja, ja 7.4. Oh, Hochzeit passt so gut zu mir, der ist richtig breit gebaut und muskulös und hat einen Bogen Und ich hab nichts Kopf von... Ach nee, scheiße, wir haben... 2021, 7.4. Hochzeit von... Ich um mir. Ja. Ich hoffe, das ist ein Mädchen. Aber davor muss ich erstmal Englisch lernen. Scheiße. Warte, zeig mal, ich muss es testen. Warte, nein, warte. So. Meine Aufnahme. Ist scheiße. Ja. Danke. Sieht nicht aus, als wäre das ein Mädchen. Gut. Aber der hat so eine weibliche Stimme. Obwohl dann es ist ist ein Computer. Dann ist also für Das kann weiter. man als Vorteil und als Nachteil sehen, wenn sie ein Computer ist. I... <lacht> <lacht> Ihr versteht schon. <lacht> <lacht> <lacht> also. Hat er sich gerade selbst als ob um zwei sich selbst umgebracht haben. Gegner hat unsere Flagge. Die Jungen, die irgendwas sind das sind Leute, alter Self mode Als ob ich das verkackt habe. Ah. Oh. Headshot. Okay. Headshot. Ich hier war glaube ich kein Headshot, ich habe einfach nur durch dich geschossen. Dum -dum -dum -dum -dum. Hast du... Kann, kannst du irgendwie mich heilen? Danke, ja. Hm, ja. Da ist jetzt komplett verkackt von der Zeit. Das Ist alles ohne schuld, dass ich gestorben bin. Ist ja klar. Ja. Oder dabei ein healing Nein Spaß, ohne hat alles richtig gemacht. Es liegt nicht an dir, es liegt ich an mein, mir. Nein! Ja. Oh. Aber auch nicht an mir. Ah! Oh, ja genau! Die haben mich auseinander. Die haben so richtig... Die haben so... ...gegriffen. Alter, dieses Geschütz, ne, das hat mich... Alter, also, um, <lacht> warum fallen so viele runter? Können wir... Ich glaube, ich, glaub, ich, ich nenne das Video wie irgendwie so... ...der Fall der Overwatch-Charaktere. Aber das ist dann so richtig zweideutig. Ja. Okay, eigentlich nicht, ne? Doch, irgendwie schon. Man ja, kann ja, als Fall schaue, sehen, du. dass wir irgendwo runterfallen. Oder dass ja. sie, ähm, ja, runterfallen. Äh, nee, nicht runterfallen, sondern ihren Ruf verlieren. Junge, Alter, lernen Alter, das Junge, das passiert viel zu oft. Ja, viel zu oft. Ist mir ja noch nie passiert. Und dir auch nicht. Hallo. Nee, mir ist es heute auch nichts passiert. Ja, mir dir ist es schon mal passiert. Bestimmt. Glaub ich zwar nicht, aber bestimmt. Oh, Solcher, Solcher, Solcher. Ah! Oh! Da ist ein Torbjörn. Die Alter, der hotteste Guy. Alter, hab... ja, genau, Alter. Ja genau, ich hab's gesehen. Oh mein Gott, was ist das heiß? Ja, Digga, Hundesteak, Alter. <lacht> Hundesteak Hunde Hunde ist halt Kraft, ne? Messe, Alter. Wie viel kannst du fliegen? Also ich, ja, ich kann vier Sekunden lang fliegen. <lacht> Und du verkackst. Und ich kann nicht mal fliegen. Und ich schaffst trotzdem doch. Ja, aber so... Aber ja, ich... na! No! <lacht> Alter, <lacht> Junge! Ich muss das Video einfach den Fall der Overwatch-Charaktere nennen. <lacht> aber meine Reaktionszeit ist auch so krass, ne? Du fällst runter ja. fünf Sekunden später. Alter, Junge! Ich schon, Alter, was ist denn mit Reaction? Ja. Wo ist ja, das Geschütz? Ja. Ja dieses, dieses Nachladen, das ist so franker Shit, Alter. Komm, dieses Mal schaffe ich's. Ich hab Tobias. Ja, nee, okay, dehnt mich halt nochmal auseinander. Heute mal ein ASMR. Nein, bitte nicht. <lacht> ja, ich würde auch nie hoffen, dass ich jemals noch mal mache. Das ist so richtig. Bei uns ist gefühlt kein ein, nicht mal gefühlt. Bei uns ist kein einziges Ding. Nur ne? bei denen. Äh, halb Russland. Okay Leute, falls ihr überhaupt da draußen Zuschauer habt, ich hatte das schon in diesem hier, den wir, wir YouTube bewertet haben. Wie findet ihr TikTok? Also meine der ja, Meinung zu TikTok ist. Ich hasse es einfach nur. Wie kann man TikTok mögen? Na okay. So, ist ich hab ein, äh... Ich habe ein Dings gemacht, so dass du den Soldier sehen kannst, aber ich glaube, der Pfeil ist jetzt weg und der Soldier auch. Hundestick, was ist deine Meinung zu TikTok? Ähm, das ist ziemlich unausgereift. Das könnte gut sein, aber das ist komplett scheiße. Ich meine, soweit ich weiß, gibt's dort richtig viele Skandale. Übertrieben viele Pädophile. Äh, manche Sachen werden einfach rausgeschaltet, zum Beispiel homosexuelle Sachen ist jetzt, ja, ist halt nicht Schlimmes, ne, aber trotzdem wird einfach rausgeschaltet durch, was weiß oh, ich Hundestick. für eine Kacke. W wollt ihr keine Anzeigen hier rausbringen? Ich wollte nur wissen, wie du TikTok findest. <lacht> da kommt so, auf einmal an, so eine homosexuelle Hundesdicke ist scheiße, sowas sind, also gesagt dass das so nicht scheiße ja das war auch noch Spaß mein gott versteht ihr keiner mehr Spaß 2017 war so eine gute Zeit wo jeder noch Minecraft war das 2017 ich sag mal 2015 das war so eine schöne zeit Minecraft ah, so schön ja. ich verstehe es nicht wieso konnte ich nicht einfach 1962 nee, 1992 geboren sein dann wäre ich jetzt, keine Ahnung, 27 oder so, dann wäre ich zu Microsoft ein YouTuber geworden. Ja. Dann wäre ich jetzt so ein richtig reicher YouTuber wie Paluten. Nein, glaub, nein, nein, nein. Nicht nein. Reich. Ich glaube, die einzig reichen YouTuber sind so welche wie Simon Deski oder sowas. Weil Alter, das also... war nur ein Witz, weil alle ja, okay. YouTuber haben. Ah, okay, Alter, ja, ich Ach, hab, ich bin Deutscher, ich hab keinen Humor. Ich bin auch Deutscher, trotzdem. Okay, ich bin auch nicht. Trotzdem. Ja, So, können wir jetzt endlich mal gewinnen. Aber oh, du hast jemanden einen Headshot gegeben. Alter, ich höre echt, du fühlst dich so richtig wie Außenseiter, weil die die, weil die die ganze Zeit Englisch sprechen und alle Deutsch. Die bekommt auch noch ein deutscher Synchron, keine Sorge. Ah, bitte. Du tut mir so leid. Ach du Scheiße. Ich hab die Aussehen. Jo, ich kopiere die ganzen Leute aus. <lacht> ja, Mann. Er hat mich wunderschön ja, man, gemacht. Ich hab noch nie Torbjörn gespielt. Bin perfekt, gestorben. Das wird so nervig. Alter, wir schaffen das. Komm. Komm. Komm Leute, schafft das. Wir sie gerade die Flagge zurück? Aber ja. stimmt, die sollten die ja zu uns bringen. Ich schaff das. Wir Komm, das so geht, Alter, was bin ich schon Gott? Ich hab 13 <lacht> Leben und töte immer noch so viele. Du sie ich wie ich kriegt das hin? Ich ja, wir es hin. Yo, oh mein Gott, wie ein Ritter. Das hört so aus wie ein Visuen. Ja. Auch die machen jetzt Kranken Gott Gottmove. Machen die aber nicht. Ja, du so doch. Das ist der länger oben. Oh, da kommt ein Bestchen. Ja, der, Alter, der tut mir irgendwie leid. Der war genau vor der Flagge und hat sich geheilt, weswegen der langsamer war. Und hat es dann nicht geschafft. Also, ich glaube, weil der sich geheilt hat. Oh, der tut mir richtig leid. Oh, jetzt Alter, war, war die ich da, war bin ja auch. ich. Oh, oh mein Gott. Kranker Typ. War klar, dass das eine Symmetra ist mit ihren Dingern da, die die dort gestellt hat. Okay, okay, schon okay, traurig und von uns, wie wir einfach alle hintereinander dort hinlaufen und sterben. Hi, ähm, ich muss kurz nur sagen, bevor die Aufnahme beginnt, also, ja, das ist ein Video, also wir wollten das alte Video verwerfen, ich habe es aber anders gemacht, deswegen hört sich das manchmal ein bisschen so an, als würde das Video erst beginnen, aber, ähm, ja, das Video guckt ihr ja schon seit 17 Minuten, was weiß ich wie lang, und, ähm, ja, deswegen... Hört sich manchmal ein bisschen an, als wäre es ein neues Video, aber das soll's nicht sein. Du bist okay, du bist okay, schade. Äh, Team ja. Deadmatch. So Leute, da sind wir, mir wurde Hanzo geklaut. <lacht> Wie freue ich mich gerade, aber ich weiß nicht warum, weil ich einfach nur um die Amisu-Suppe eins den es gibt. Ja, dann spiele ich so ein Jan. Halb. Ich wette, der Hanzo, den wir haben, ist komplett scheiße. Ich hab den auch so, so lange nicht mehr gespielt, ne? Ich hab's verkackt. Ich meine, wie viele Kills habe ich? Oh, drei und ich bin damit besser. Was? Wir hatten anderen, Kill. Ich hab zwei. Oh. Hey, wie können wir dann? Okay. Kann das sein, dass wir einen Zusammenkiller haben? Ahnung. Oh, Jetzt hab ich drei. Oh. Äh, ich hab fünf. Vier. Aua. Scheiß so. Ah, ich hab's verkackt. Oh, okay, Genji war besser als ich. Alter, dass man mal zugibt, dass jemand besser war. Ich halte dich ein bisschen, ne? Danke. Ah, ich kann Alter, Okay, ich glaube, der Besschen hat mich gerade richtig beleidigt. Der braucht auch so Leben und ich habe nur euch beiden was gegeben. Oh, wow, wow, wow. wow. And the Alter, von wo? Hilfe! Ja! Ich habe auch so kopiert! Und hab ich habe was extra gemacht! Du musst ihn töten, weil du kein Leben verlieren kannst! Oh mein Gott, ich habe krank viele Leben! Also, scheiße, dass ist der sehr, aus gerade jetzt aufgefallen Bein, dass er geliebt hat. Brenne! Ich nicht. Ich hab 8 Kills, wie viel hast du? 9 wahrscheinlich dann, ne? Okay, Oder 10. Ich kann zehn. nicht, gucken Alike, komm zu mir! Ja! Ich will dich heilen! Ich bin 14. 14? Was? 14? <lacht> das ist krass, okay, das ist krass. Ich hätte doch gesagt, ich mag den neuen Charakter. Das bedeutet aber immer noch nicht, dass man was gut spielen kann. Kannst du mir nicht einfach einmal ein Kompliment geben? Alter! Nee, ich hab dir doch eins gegeben. Ich sagte ja. doch, das ist krass. Ja, aber habe ich gesagt, ich habe doch gesagt, die sie wie Charakter hast du und du sagst, ja, trotzdem kannst du nicht gut spielen. Nee, ich sagte, nur weil mein Charakter nicht wagt, muss man den nicht unbedingt gut spielen können. Genauso wie bei Ach, mir so. In der Achskeiten nicht haben so. Doch ich liebe so ja über alles, aber ich bin scheiße. <lacht> oh, Ach so, scheiße, weil so, ich wollte gerade eigentlich die Ulti machen, aber dann habe ich.. Okay, gut. So Geil. Wir haben gewonnen. kommt so, ich muss End. jetzt einmal halten sein. Alter wie fast jeder fliegt außer der Band. <lacht> <lacht> Ja, wieso das besten, Alter? Ja, natürlich besten, Alter. Wer soll denn noch sonst Highlight sein? Ich höre, dieser kleine Hacker. Ja, Digga, der Camp dort oben, Kid dort alle. Warum nicht? Warum nicht? Ich bekam zweimal ich Fernes. 3 ich bin in Stufe 3 geworden, Leute. Das fühlt mich voll krass. Ja. Ich weiß nicht, soll ich nochmal Senjata spielen oder vielleicht Tanzo? so? Okay, ich spiele Senyata. Ach so, ist eh nur Übungskräfte oder so. Hab... Ich habe ja... Nein, nein, nein, Also ich bin schon. schön. Kann der Typ mal seinen Helden wählen, weil ich warte extra? Okay, dann nehme ich an so. Okay, will der hat so vielleicht nehmen. <lacht> nice. Dann wählt halt keinen Helden, auch gut. Das ist wahrscheinlich wie weil von dem Level, wie der ist, würde ich so Reaper tippen. Dass der den Ah, ich sehe direkt den Gegner. Und hinter mir ist niemand. Aua! Ich vorne, oh, ich sterbe! Ich muss in der Schule! Okay, was hat der Ich sterbe in der Schule! Ah, ich bin so dumm gestorben! Hast du getötet? Ich verstehe, verstehe mein eigenes Witz nicht! Jung bin ich dumm! Oder, wenn die kommen. Bin ich kreativ! ja ai, ai, von hinten! Oh. Wow, das ist ein Gänzy. Alter dieser Genji, das ist zu schnell. Okay, ein dort ist. Kill. ist ein Mercy. Komm, ich will die was? zu okay, oh ich, ich hab jetzt Oh, ich brenne jetzt schon. Ich brenn kein Stück. Töt ihn! Dieser scheiß besten ich hasse besten über alles. Dankeschön, endlich mal ein Kill. So, die Tö ich hasse Besten. Ich bin jetzt paar Mal gestorben. Viermal gestorben, ne? Und das war alles von Besten wahrscheinlich. Außer eins, das war von zwei Kills. Jetzt zwei. Ja, ich gewinne, ich, ich weiß Leute, ich flexe gerade ein bisschen, aber und normalerweise ist Hundestick in der Kasse mit Mercy und ich bin keine Ahnung. Reaper. Trotzdem hat er mehr Kids als ich. Jetzt muss ich auch einmal flexen. Ja. Ich mach gerade oh. besten und dann bin ich jetzt So für Baschen mach ich das mit dem Drachen, Alter. Ich war einmal besten und dann werde ich vom besten gekillt. Ah, oh, das war ein guter Move. Alter, wehe Bash. Alter, ihr muss das halt sagen. Hier deine Ehre. Oder Ich meine, auch ich. nichts von dir. Ich sehe. will es in einem Video sehen, wie, wie das aussieht wenn du Sieg. Äh, ich sei einfach nur ein paar andere Farben. Okay, das war vielleicht ich kann, ich kann einfach fliegen, aber was mache ich Ich verstecke mich hier in der so Elka. Okay. Alter. Leute, ich glaube man merkt, wir hatten Batschen hatten. Und ich. Ich hasse auch Batsch, Alter. Ich würde ich, ich hätte ihn so easy gekillt, Digga, aber natürlich muss er gottgestützt ausfahren. Meine besten sind ja nicht mal gut. Schön, danke schön dass du während der wie gerade diesen angriff macht und auf mich zielt. Schön den anschießt, oder sie sterbe. Ey Leute, Besten hat einfach keinen Schaden. Alles schon wegen diesem Besten, Leute. Leute, ich hatte mal eine richtig geile Runde, ne? Die war richtig geil, auch wenn ich nicht gewonnen hat, sondern fünfter war. Das war einfach die beste Runde die es ne? Diese oh Gott, das Runde weiß, ist das genaue Gegenteil davon, da ist so ein Baschen nee, der komplett oder? Ich, ich, ich finde diese Runde gut, ich bin Highlight Was <lacht> ist das denn so Highlight? Junge, Baschen, also Minuspunkte an der Runde, die ich jetzt, es gibt Runden, also so Punkte, wieso ich manche Runden scheiße finde Ist Baschen, Sombra und dann gibt's noch andere Punkte, aber das sind ich so die ein... größten Punkte Alter, ich hab einfach halt aus so den Mercy genommen 22 Kills, ja genau, rat mal warum, Alter, weil... Du! Nein. So. Besten sein. Wenn ihr gute, besten Spieler, nette seid, die nicht immer in diesen Dings Verkämpfungsmodus sind, ne? Dann habe ich kein Problem damit. Aber wenn ihr in diesen Verkämpfungsmodus durchgehen bleibt, ne? Bitte geht euch umbringen. <lacht> <lacht> Aber natürlich nicht abonnieren, sondern nur umbringen und für immer Abonnent bleiben. Ja, Okay, ich hoffe mal. Ich mal. Ihr ja, genau wieder, Bastion. Ja. Scharfschütze. Wo jetzt? Wieso kriegt er keinen Schaden? Ich hab kann man das mal bitte jemanden zu lernen Alter, ich weiß jetzt endlich, an wie mich diese Stimme erinnert. Aus Satnautica, in dieser Stimme, die halt immer so voll labert. Die Stimme von Echo. Alter, ich hab diese Attacks ah, so behindert. Ähm, das war etwas peinlich. Alter, man braucht mindestens zwei Leute, um Westen zu töten. Eigentlich braucht man sieben. Ja, oder sieben. Man hat echt scheiße gewonnen mit der... Pian entspann dich und nicht wieder irgendwelche Leute beleidigen Pian, Hast du wieder deine Pins vergessen? <lacht> ja Ich hab ja gesagt Jetzt kann ich nicht immer eben kurz. Guck mal, das leben. ist so. Wie kann man eigentlich oh, oh, oh, oh. damit leben? So ein scheiß besten zu sein. Wie kann man damit leben? Alter, du verkämpfst dich tagtäglich, ne? War das darauf, dass irgendwelche Leute, die sich Mühe geben, ne? Äh, auf irgendwie sich mal zeigen. Ne? Und dann. Okay, das war wenigstens krasses Duell. So, dass äh, du und dann, ich du, einfach und zerstörst damit die Hoffnung? Nur weil du so ein scheiß Käfer bist. Und das ist echt, wenn man manchmal echt persönlich, wenn der am besten sieht. Ja. Oder Sombra. Aber so brach ich die ja auch. Ich wow. Wow, wow, wow. Okay, mehr wurde erklärt. Alter, meine Augen wahrscheinlich. Aber wo muss ich so, Komm raus, komm raus, komm raus. Oh, oh. ich bin gerade echt scheiße geworden. Also, ich habe immer noch 0 Kills. Ja, ich habe 3. Ja, Digga, das Schlimmste ist, ich bin damit Bronze. Obwohl, ne, geht eigentlich, weil du, wir sind ja nur vier. und du hast null. Ja, nicht nur einmal kurz sagen, ja, Pech, sondern nochmal richtig drauf treten. <lacht> Warte, hat der Besten verlassen, weil ich sehe keinen Typen mehr, der mich abfuckt. Er hat verlassen! Oder er spielt Nein. jemand anderen? Er spielt jemand anderes, ja. <lacht> Keine Ahnung, gespielt der Meurer. <lacht> Haben wir nicht. Widowmaker fangt auch noch ab, das heißt, der muss Widowmaker sein. Nee, Widowmaker war schon, noch ich, Vorbesten da. Alter, das war ein geiler Schuss. Auch wenn der komplett Glück war. <lacht> Ich bin ganz sauer, Leute. Na, nicht, ich krieg. gar nicht, gar nicht vor. Wo bist du, Bruder? Also, Genji. Ich schau, das was so scheiße. Ich fliege auf Widowmaker zu, aber flieg nicht irgendwie okay, in Aber vor Genji-Spielern habe ich mehr oder weniger Riss gedeckt, weil äh, ich spiele manchmal selten Genji und verkack alles. Ja, weil ich mal Genji gespielt habe und 20 Kills hatte. Hast also du so gesagt? Ja, ist halt eben Genji, damit kann man nur gewinnen. Ja. Bei dir ist das auch was anderes. Hey warum ist bei mir was anderes. Kannst du mir das mal erklären? Weil du Phil bist. also, also, Okay. Oh, das war ein Geil. Oh, Alter. Mmh. Der Schuss war lecker. Auch wenn ich meistens einfach nur Glück habe. Also, ich will nicht der letzte Kill sein. Er ist Immer der, der letzte, letzte Kill gewesen. Ich weiß es nicht. Äh, Soldier. An, Busan, Busan. Busan. Kann <lacht> also nicht rassistisch gemeint sein, die Mutter unterhalten. <lacht> <lacht> ähm, ja. Im Z Stadtzentrum. In, äh, Korea. Ich würde tippen Südkorea, weil in Nordkorea kommt man ja schlecht rein und wir sind im Stadtzentrum und, ja und das ist ich habe ein gutes Thema über das wir jetzt mal reden könnten und zwar über den Film Ready Player One das ist schon ein paar Jahre her oder ein Jahr dass der irgendwie lange schon her dass der rauskommt ist aber wahrscheinlich vor ich immer kam da raus ja ich ist immer noch ein Gott besonders für uns Gamer hast du Durst dann trink was. was okay ja dann können wir auch über Ready Player One spielen und unsere Ja, also, über Ready Player One spielen, ja, genau. Reden. Boah, ja. Ähm, ja, also, jedenfalls. fangen an. Ich wünsche mir, seitdem ich den Film gesehen habe, das war bei Skylike, ähm, dass dieses Spiel auch mal rauskommt und so ähnlich wird, wie es aussieht. Warte, was? Doch hast du das erste Mal bei mir gesehen? Ja. Alter, ich hab in ein Kino gesehen, was bist du denn für ein Unmensch? Ich weiß. Und wieso gucken überhaupt alle Filme bei mir? Weil ich arm bin. ich guck sogar recht viele Filme bei mir zu Hause, aber das sind dann irgendwelche Anime-Filme, wo du sagen würdest... Nee, ich hab einmal Anime, ich hab... Ich ein Anime, mit dir geguckt, das ist ja der einzige Anime, ja... One Punch Man, aber das war auch ein geiler Anime. Ja. Der dir sogar gefallen hat, glaub ich. Ja, der hat mir mit gefallen. Aber <lacht> genau das würdest du sagen, wenn ich dir einen Anime-Film zeige. <lacht> Nein! Ich glaube, Anime könnte mir sogar wirklich gefallen, aber ich kenne aber eben keine guten Animes. Ja. Okay, auf jeden Fall weiter zu Ready Player One. Oh fuck. Ja, red weiter. Okay, ich geb's auf. Rennen um dein Leben, Hundesteak. Wenn nicht, wirst du gleich klingelt. Okay, Hundesteak weil ich die ganze Zeit vom Thema ab, deswegen bin ich jetzt mal dran, obwohl ich reche auch die ganze Zeit vor. Egal, ich fang jetzt auf jeden Fall an. Ja ja also Ready Player One als ich den im Kino gesehen hab mit Freunden Gamer Style boah I love it I love it ey rette die Flagge okay auf jeden Fall ich fand das so krass auf auf einmal so das Ende wo die auf Doom oder so so da waren dann so zwölf Milliarden Leute das ist krass und und das mein Lieblingsauto und zwar der Lorian aus zurück in die Zukunft also Leute es ist einfach nur göttlich, dieser Film. Und wenn er einmal in, e wenn er in echt rauskommt, ich alles: PS4, Fernseher, Haus, um mir das leisten zu können. Ich arme Leute. Alter, also, ja, das kann nicht wahr sein, dass ich so scheiße bin. Ähm, ja. Ich würde wahrscheinlich gar nicht so viel kaufen. Ich würde das alles wahrscheinlich eher spielen und dann verkaufen. Dann das, das meine ich ja nicht, so meine ich meinte ja, ähm, ich meinte ja das äh, Equipment dafür. Ach so so ja. ein Laufding, Brille. Ja, ja, ja. Und, so. Und wenn es diesen Anzug geben würde, ich würde mir glaube ich wirklich diesen Anzug kaufen, aber das Problem ist, ich kriege oft ein Brett. ihr wisst schon wohin. Obwohl ah. ich gewöhne mich langsam dran. Ich gewöhne mich langsam dran. Ähm, Leute, wenn es das wirklich gibt, wird es wahrscheinlich auch sowas wie Gilden geben. Dann kommt in unsere Gilde, weil wir dann einfach die Welt -E Weltherrschaft an uns reißen. Ja, das hätte ich nicht sagen sollen, wenn das irgendwann mal rauskommt, wir sind die ersten, die abgestochen werden. <lacht> das musst du nicht sagen. Wir tun einfach so, als wären wir die krassesten. Es geht immer. und mos hat auch über 10.000 Abonnenten. Wow, wow. Achso, wir haben ja noch vier Minuten. Da bin ich? Achso. Ich bin Molwa. Ja, Molwa. Okay. Ah, um, und kannst schon irgendwie Ulti. Oh, das ist nichts gemacht. Einfach Ulti, einfach Ulti, Ulti. Okay. Er hat gar nichts gemacht So, oh, noch einmal So, wir ähm Okay, wir müssen die Flagge holen. Ja, aber Torbjörn schafft es gerade Flagge zurückzubringen Okay, die wir haben. bringen die Flagge Gut, dann direkt, direkt weiter durch den Durch denen. Alter, was habe ich mir für ein Wort ausgedacht? Boah, es wäre so OP, wenn man die Flagge hätte und dann fliegen könnte. So okay. Ah, ich bin gestorben. Ich habe mir die Farben gerade irgendwie verwechselt. Ähm, ja, okay, fliegen. Ja, ich bin deiner Meinung, ich habe dir nicht richtig zugehört, aber ja. Alter, wir sind komplett vom Thema ab Ich wollte mir nicht noch über Ready Player One reden, dann Ein ja. einfach sind irgendwie immer putzig. Ähm, das das kann nicht wahr sein, bin ich dumm. Leute, die Flagge wird bitte wahrscheinlich jetzt genommen. Komm mal bitte zu ihr. die Schlage wird genommen. Ja, ich bin gerade gestorben dabei, weil ich dumm bin. Ähm, Unser Genie schafft eventuell. Ja, okay, wir haben eine kleine Chance, ähm, dass wir die zurückholen. Ja, moin Rainer, der, der so am besten dafür ist. Nein. Okay, dann müssen wir direkt... Moira, ich hasse dein Leben. Ja, gut. Das hört ein bisschen falsch, dann hat ihre Flagge erobert. Wann das auf einer Frau gesagt wird. Alter, was ist eigentlich mit mir so los, Alter? Wie denke ich auf einmal? Ich verstehe es nicht mal. Egal. Bist du noch zu jung, Hundesdick. Du bist noch zu jung. Bist du bist zwar älter als ich, aber bist du bist noch zu jung. Packi, ich wollte noch einen Dingsfall machen, aber ich hab's verkackt. Fuck. Ah, der Wird schon wieder eingenommen. Ja, wir haben verkackt. Ich muss sagen, eigentlich soll ja Ober zum eigentlich ein gutes Game sein zum tocken, aber ich finde das irgendwie nicht so geil, weil irgendwie irgend irgendwer redet die ganze Zeit. Da kann man gar nicht reden. Ja, mach ich genau. Fuck, ich hab die sogar, glaube ich, noch getötet. Da, <lacht> ja, Leute, ich würde aber sagen, das war's jetzt. Bring das sind wir yeah. ja. Guck mal, da bin ja eh. Ah, oh, da bist du! Aber die haben dich ja in echt nachgemacht. Ähm, ja, so Leute. Ich muss eigentlich nicht sagen, das war's jetzt mit dem Video, wenn wir gleich Lobby sind. Äh, ja. Ich lief jetzt schon mal ab, keinen Bock mehr, Alter, das ist mit ja ein Video. Ist ein like. Lass mal oder? oder check mal meine Zeichner aus. Ähm. Ja, und keiner weiß, wer deine Zeichner sind, Alter. Hey, du ich musst weiß, auch mal Ich dir bisschen... mal in meiner Beschreibung. Okay. Ja, lass ein Like, lass ein Abo da und. Ciao. Ciao.